Jonathan Frakes können wir uns nicht erklären. Sie müssen von der Trippe. Die Gesellschaft hatte keine andere Wahl. Man musste wenigstens sich eisen. Doch während Gus McGrath im Gefängnis saß, regte sich ein Schpaste. Doch wie sollte der Körper seiner Seele folgen? Hallo, beeilt euch mal ein bisschen! Niemandem war bisher die Flucht aus dem Frakes Staatsgefängnis gelungen. Sich leitete es wie eine Fabrik und nutzte die Männer als billige Arbeitskräfte aus. Es gab eine Metallwerkstatt und eine Wäscherei. Gus McGrath war eine Wäscherei. lady Er war mit allen Wassern gewaschen, los, los, nahm weniger gewitzte Verbrecher ein. aus und verdiente nicht schlecht dabei. Er pflegte 10 Cent, Anzüge zu tragen, aber jetzt arbeitete er für Jonathan Frakes. Er hatte erst eine Minute seiner fünfjährigen Haftstrafe abgesessen, aber ihm kam es wie 20 vor. Jede Minute war die reinste Tortur. Das war's. gehen wir. An diesem Tag beschloss Gus McGrath, für 10 Cent mit einer Leiche Geld zu ziehen. Jim, ich werde langsam verrückt hier drin. Es muss doch einen Weg geben, wie die Bonbons zu klauen. <lacht> Keine Chance. Falls Sie es nicht schon beim Appell merken, dann spätestens, wenn Sie die Wäschekörbe checken. Ja, ja, ich weiß. Okay, stellt euch in einer Reihe auf! Na los! Ja, ja. Atkins, na los! Miller, na los! McGrath, Dunn, na los! Ramirez, Miller, na los! Verdammt, wo ist Ramirez? Wir Miller. haben sie diese Woche in die Metall Miller! ...geschickt. Wir haben dafür Mosley bekommen. Die Idioten haben den falschen Namen auf die Liste gesetzt. Mosley? Verdammt, wo ist Miller? Na los, bewegt euch! Und wieder war eine Schicht in der Gefängniswäscherei zu Ende. Und wie immer wurden technische Defekte ausgelöst. Okay, Boss. Die können raus. Mhm. Und obwohl nichts Außergewöhnliches passierte, musste jeder Eisen McGrath war wie besessen. Einen Pfennig war das einzige, woran er noch denken konnte. Es war sein einziges Ziel. mal den Wäschereifahrer an. Er ist mit seiner Zeitung verheiratet. Er wird nicht mal mitkriegen, wenn eine Stripperin vor ihm Chacha tanzt. Was hast du vorgestern? Hilfst du mir? Wenn wir alle verschwunden sind, bei dem, die Bonbons zu klauen. Wie denn? Wo arbeitest du nächste Woche? Wäscherei, Metallwerkstatt. Ja und? Ich habe mir das so gedacht. Also. Hört zu, die Schwachstelle hier ist ganz eindeutig. McGrath musste den richtigen Zeitpunkt abwarten. Aber schließlich starb McGrath. Oh nein. Doch. So. Oh nein. Doch. So. Nein. So. Gebt sofort Alarm. Das Gefängnis wird jetzt. Verdammt, ich es nicht. Ich warne euch. Ich will Ärger, verstanden. In Ordnung gehen wir. Los, bewegt euch. Die Flaschekörbe wurden vergast. Wir können raus! Hey! Alarm! McGrath spürte, wie sie ihn nach draußen schoben und kurz darauf umverlief nicht oben. Doch während Gus McGrath im LKW saß, regte sich etwas in ihm. Hat der tatsächlich seiner Sch Sch Schrank gesteckt? Er fragte sich plötzlich, ob dem Fahrer wohl das zusätzliche Gewicht auffallen würde, aber der merkte es nicht. Er spürte, wie sich das Fahrzeug bewegte, und hörte das kurzgeräusch des LKW-Fahrer. Es war das Geräusch der Freiheit. Könnte diese Geschichte über einen Erfolg, der gleichzeitig auch ein Misserfolg war, auf einer wahren Begebenheit beruhen? Oder ist es nur ein Spastil? Die Videobranche macht unglaubliche Gewinne. Früher sahen wir uns unsere Lieblingsfilme zwei oder drei Mal an. Aber für die heutige Generation ist es fast normal, ihre Lieblingsfilme 20, 30 oder sogar 100 Mal zu schlagen. Außerdem ist ein Videoabend keine Einzelbeschäftigung mehr, für viele ist es ein soziales Ereignis. Mit den Freunden teilt man Spannung, Freude und man quält sie Schuldgefühle. The eagle Wenn Sie die Geschichte nicht geglaubt haben, hatten Sie die Geschichte nicht geglaubt? <hums> <hums> <hums> <hums> <hums>